Hi. und willkommen. Mein Name ist daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Red ist immer noch nicht spielbar. Das kotzt mich an und Cloud auch. Äh, in der letzten Folge haben wir uns in Sektor 3 ein bisschen umgeschaut in der Forschungs, nee, nicht Forschungsabteilung Sektor 0. Heißt das gesamte Dingen. Ja, da waren wir Sektor 3, Sektion Sektion 3, nicht Sektor. Hm, warte mal. Sektion 1. Ja, gibt's gibt es gar keine Sektion 2. Aber ich habe doch gerade die Nummern angesehen. Was? Ah ne, hier ist Sektion 2. Was? Okay, wir müssen an Sektion 4. Egal, machen wir weiter. Viel zu kompliziert. Dieser Geruch. Dieser stinkende Geruch, der stinkt. Die Sache stinkt. Das ist Shinra. Halt die Klappe Barrett. Oh. Okay. Hallöchen, du kommst so öfter hier, ja. Mit dir würde ich mal gerne ausgehen. Wie bist denn du schon wieder hier als erster hingekommen? Experiment beginnt. Mitarbeiter bitte entfernen. Nee. Hallo, ihr nah, Und wie euch schlecht gegen die Viecher. Versuch mal so ein Konter hier, so ja so abzuteilen. genauso. Ich raus ist der Form, danke. Ah oh, nein. So, komm. Besten jetzt selbst zerstört Ich mache so oder so einen Angriff, aber immer sehr stark an. nämlich ich während ich das mache, dann mache ich viel mehr Schaden. Ne aha unter von dem. No gott! Habe ich mich ein bisschen zu weit entfernt. So ja, komm her. Ah, dreck <lacht> oh. ja, wir werden es einmal sehen ja ich bekomme sogar nur in geschicklichkeitsbonus wenn ich wenn ich damit konter also wenn der konter trifft also wenn ich angegriffen wäre und ich kontere, meine ich. Hojo. Mit Mit deiner? Mit <lacht> oh bitte, schieß mal damit, bitte. glaube, glaubt versteht irgendwie nicht so das konzept von fern- und nahkampfwaffen für den ist alles einfach eine, Na äh, eine fernkampfwaffe ne? ich knall dich mit meiner faust an also mit seiner normalen faust noch Aber Bert, du kannst nicht mit deiner faust schießen ich kann damit schießen ja ich glaube ich glaube daran liegt dass halt nur irgendwie tut sich niemand irgendwie trauen den hat zu sagen sieben ist ein bisschen merkwürdig okay das in dem spaß da so, müsste greif ich glaube das ist auch neu oder Wo? warte hm. da hat kein einzigen materia slot Ugh. gibt aber tonnen von magischer abwehr ah, ich mag das nicht was die hier mit diesen ausrüstungsgegenständen machen also, man die mit dem Waffen machen, das finde ich natürlich gut, aber ich habe halt lieber wie im Original, wo weil nicht je weiter du einfach in der Story bist, du so bessere Sachen. Bekommst halt kommt mehr Rüstung, die bekommen mehr Abwehr, mehr Materia-Slots und so. Und da ist so eine Motte-Dingens. Gut, äh, ich habe alles ja ausrüsten ne, der Analyse stehen. Ich weiß noch nicht, ob du irgendwas geiles hast, aber ich hatte dich noch nicht analysiert. Ja, bitte sagt mir, du bist das gleiche, ich weil ich verpasst habe. Aber hey, warte mal. Analyse geht vor, so und sind auch noch Viecher. Schwermetallreif, reif, den habe ich bestimmt noch nicht. so Dann machen wir mal. Ha. Oh Mann, Dann gehen wir erstmal weg. Dabei so, darf ich bitte klauen. Bitte gib mir weiß no. Erstmal euch platt genau. So, äh... oh ja, du hast nicht. Dir mal heilen oh. hab schon gesagt, wie sehr mich da kurz das stehen irgendwie die Hälfte der Zeit nicht funktioniert. Oh, aber wenn ziemlich sicher ein Schwermetall habe ich noch nicht. Ja, oh. so jetzt, äh, halt nicht super trank. 700 das ist nicht viel wünsche ich wünsche mir alle Heilobjekte würden so wie in der Tales auf serie funktionieren hat die einfach eine prozentzahl teilen okay. es wird nämlich bedeuten, hat die objekte alter auf dauer noch irgendwie immer Jawohl. Wichtig sind. Oh Gott. Äh. Nicht gut. Ich, ich, möchte ich mal kontern. Oh, warte, der kommt. Jawohl. Ah. Ah. Ah. Dann übernimmt. Wer wird hauen? Oh ja, sehr gut. Oh, den kaputt. aber... Der Krieg ist auch noch am Leben. Ah. <lacht> Meine, jetzt habe ich mich so darauf festgesetzt, dass... Der wird eigentlich nicht schießen kann mit der Keule. Über deinen Dialog hier so schwer mit Reif, ich wollte erst noch sagen, ist bestimmt genau hat umgekehrt wie Dings Mystiker Reifen, volle Möhre Abwehr, aber keine Materie. Aber ja, jetzt habe ich mich so darauf festgelegt, ob Barrett eigentlich nicht schießen kann mit dem Ding. Ich habe mir jetzt einfach so vorgestellt, dass Monster jetzt gerade als ich maximale Wut eingesetzt hat, einfach nur so getan, als es getroffen. Einfach nur, um Barrett nicht zu enttäuschen. Der steht einfach nur so da mit seiner, mit seiner Abrissbeerde. Und da hat so, oh nein, Das oh, oh. <lacht> is ist wahrscheinlich, ne? Das ganze Abenteuer ist nur so ein Hirngespinst von Barrett. Er versucht irgendwie, die Welt von Shinra zu befreien. Ist bestimmt irgendwo gerade im Koma und so und träumt das hier alles. Hey, entschuldige die Störung, Arschloch. hey nicht auf meinen christlichen Kanal. <lacht> Was? Ich habe dir nicht gesagt, du sollst die Waffen wechseln. Genau, meine ich. Da steht jetzt wahrscheinlich eigentlich nur mit der Abgaswirne da. Okay. Oh, Red macht ihn fertig. So, dann sei mal schön mit zu meinem Spielzeug. Was wird das jetzt schon wieder? es also würde alles nicht passieren wenn man spiel war ja und ich wusste aus diesen dingern kommt irgendwann mal dimension Das also ist ein verdammter robot gerade in der katze im welt hat wahrscheinlich nur mit der Abrissbirne da gestanden hat gemacht er hat überhaupt nicht damit geschossen okay viel Schaden damit er geschockt wird. Alles klar. Wow. Das ist ja gleich, oder? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott cloud Wie tust du immer so schnell verrecken, wenn ich nicht hingucke? Au, oh, den Lukas, denn, denn. Bonk. Oh, der hat ja noch voll AP. So komm her. Da, du. Da, ah, wir sind am Sterben. Strahl. Na ich hab ist tot, oder? So, was ist mit Parrot los? Der ist versteinert. Nee, der ist stopp. Der ist gestoppt. So man kann sich bald selber heilen. Sterb. Okay. Okay, ich wollte schon sagen, wenn er jetzt mal kommt. Ah. Oh. Hätte ich vielleicht mal früher machen sollen. Geil. Lisa, besser. Ah, Lisa. Warte, ich muss nicht näher kommen. Gottverdammt. Jawohl und ziel sucht also was ich kann ja nicht aber wieder abtaucht direkt da ah, willst du mich auf den arm nehmen <lacht> bitte nicht zwischen die beine hauen aber wie hast du gesagt kannst du mal kong kong Okay. Wo oh, du? Ich krieg dich. Okay. Alter. Okay. Ist ein bisschen knapp hier. In letzter Zeit. Stehe ich gar nicht. Also war lass mal lieber heilen. Das, was da oben passiert. Was war das? Wo ist er? Tut mir leid, er ist entkommen. Wir müssen hier raus. Ach, ja, dann war man die Entwickler so intelligent, den seine Waffe umzutauschen in Cutscenes. Wäre tausendmal witziger gewesen, wenn er mit einer Abrissbirne gestanden hätte und geschossen hätte. Und mit der Atomschere. Wäre doch viel geiler gewesen. So. Ah oh ja. Hm, okay. Oh. noch einmal, ja. So. Hinter Hojo her. da jetzt schon irgendwie so ein big deal irgendwie ist wenn das viel später in der story wichtiger im original meine ich spoiler so Kettenarmreif reif jetzt gehen wir ja voll viele sachen glaube ich auch neu ne? oh, das ist nicht schlecht glaube ich äh, nö. obwohl eigentlich doch hm. Will ich etwas weniger Verteidigung, aber dafür mehr Magieverteidigung haben. Ich glaube ja. Wäre eigentlich auch gut für Eris, ne? Ja, eigentlich schon. Na gut, dann nehmen wir wieder... Gott, was hatte ich das ausgerüstet? Hyperschutzreifen, ne? Weil das ist jetzt eigentlich genau das gleiche ne? nur halt mit mehr Werten genauso viel Materie Slots ja viel besser Weil Verteidigung finde ich immer noch besser als Magie Verteidigung. Ich meine, Verteidigung ist immer brauchen Magie Verteidigung. Ja, genau wie in Tales of Vesperia hin und wieder kommen mal irgendwie Zauber, aber die meiste Zeit wird es mit physischen Schaden konfrontiert. also macht es mehr Sinn Verteidigung zu haben. Okay. Warum schon jetzt zum Bosskampf mit Hojo irgendwie kommt? Versuchsobjekte werden nicht verarztet. Hier wurde modifiziert. wurde ersetzt. Heiliger Scheiß. Hey. Horishito. Weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass in der japanischen Synchro Barrett einige Sachen auf Englisch sagt. Also. Weiß ich der wurde hart amerikanisiert. Deswegen habe ich irgendwie so einen Verdacht. Okay. Geister. schon sagen wir kämpfen jetzt hier nicht gegen so engel oder äh, ich weiß nicht wieso aber irgendwie habe ich noch viel ja. schon vergiftet das ist schon mal Kacke Neuro kapsel nicht zum klauen bis an Blitz Gut, schon gleich tot. Was? Das ist ein bisschen zu einfach. Ich habe gerade meinen Zauber eingesetzt. Da sind für geräusche im Hintergrund. Okay. Ja, toll, wir sind beide vergiftet und. ja man soll hat okay, ich habe trotzdem noch bisschen eingesetzt und also der der ist tot glaubt der ist tot ich, ah. ich mache einfach alle fällig äh, kuriert zu dem Gift auch oh, perfekt genau das was ich gerade brauche sind alle genau die gleichen. Oh Gott, wie trügen jetzt? So ich glaube, das ist nicht schlecht, ne? Oh gott barrett hilfe noch eine Kapsel wohl erledigt. Ich muss mich heilen, leider. Nein, ich stopp. Oh. Und dann ist mein Untergang. So, jetzt nicht los, okay. Also was hier? Irgendjemand wird mich schon angreifen. Wer wohl? Na was? Keine Ahnung, die Hälfte der Zeit hier passiert, aber wir gewinnen irgendwie. Okay. Irgendjemand greift mich schon an von denen. So glaube, die explodieren, oder? Da also. oh, okay. so, wo ist dieser Totenkopf? Ich habe gerade so einen Totenkopf gesehen. Da so, heilen wir uns mal kurz. Sehen, wie bei einfach nur am Posen ist. Okay, da war jetzt nicht so sprich aber ein bisschen nervig war es schon. Und wir sind wieder draußen gut. Ich glaube, das ist gut. Langsam wird das alt einem fahrstuhl ist nichts zu sehen lasst uns den anderen bescheid sagen oh, eine ich habe keine ahnung ob ich das irgendwie brauche immer noch so. oh. sektion 4 war vier um die tür zu öffnen müssen wir zurück zum zentralen Kontrollterminal. Dann haben wir immer noch einen verpasst. Was jetzt? Wir müssen eine Verbindung schaffen. Sieht man die eigentlich hier, wenn man irgendwie in der Nähe von denen wäre? Ja, irgendwo hier sein, ne? Die wäre meine ich. So, die vier müssen wir öffnen, dann fehlt uns die Eins, aber. Will die keine musik hier laufen lassen die schinner die spinnen und er sich so, so wie obelix wenn er sich immer so hier gegen den kopf so tippt die spinnen die römer Bert macht das auch nur halt mit seiner abrissbirne ja, spinnen die voll aggressiv aber ich finde das so geil wie ich einfach jeden charakter irgendwie weil ich nicht ins lächerliche ziehen kann mit genug Fantasie und genug Willenskraft. Und ach ja, so ja, Red. Ich vergessen, dass du auch ein Teil der der Gruppe bist, weil ich dich halt nicht steuern kann. Da drüben ist ein Funkerhead. Lasst uns die Mädels fragen, ob sie zum Kontrollterminal kommen. Ja, ich wollte schon sagen, es ist da jetzt kein Ebel oder was? ich will wirklich die szene sehen wo oh Gott. Hey, alles okay gerade da habe ich gesehen die welt gerade vor weggerutscht ist ey. gesehen wenn ich dann noch mal das sah voll geil aus Nein, nein, nein, nein. Jetzt wir 13 ist ein tiefer stocker gefallen muss dort alleine gegen jord vom gegnern kämpfen. Alle ihm zur Hilfe bevor ich die anzeiger schöpft. Ja, kein Ding. Ja, guter Plan. Aber wir müssen ihm Bescheid geben. Was macht den du mich Was ist? Red ist nach unten gestürzt kommt ihr vielleicht zu ihm durch da schließt sich red den beiden an ich will wirklich die szene sehen wo wir mit dem schiff fahren müssen und, oh Gott. und wir uns irgendwie so als mitglieder der mannschaft verkleiden müssen im original ist dann red irgendwie hat also sich dann auch verkleidet als so ein seemann ist auf zwei beinen gelaufen das sah sehr graziös aus und sehr dämlich nicht will halt in hd sehen <lacht> gleich neben wie ein fancy 6 VI äh, Sabin ein zug zu flex geilsten szenen überhaupt ey genau deswegen will ich ein final fantasy 6 remake haben er ist auch viel geiler ey. du kämpfst während du irgendwie ein wasserfall runter springen aus dem luftschiff rausspringst, Und, was ich kämpft unter wasser hier okay, unter wasser kämpfe gab es ja auch in final Fantasy X, aber während du irgendwie von der strömung ja gerade weggespült wirst Ja, nachher ich habe immer noch nicht Blitz war und so. Nee, der geht weg, ne? So, ey, anfassen. Das Berühren der figuren mit dem poten ist verboten. Das kennt man ja eigentlich aus er ne, aber in Final fans 9 wird auch mal gesagt. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, was er kam. Also, irgendeiner hat von irgendeinen geklaut, glaube ich. Das ist irgendwie so ein bekannter Spruch und ich habe das nicht gewusst. Aber man, ehrlich. Ich dachte, das hat er wird voll einfach habe ich nur die hälfte treffe nein wie dankbar mit dem ich hallo ja, ich will eigentlich auf den anderen aber okay nehme ich Ich So, wir sind da. Lebst du noch, red Bist du jetzt spielbar? Was ist hier los? jeder den keinen Schaden gemacht hat. Haben schon an. Ich jetzt eigentlich das schon gelernt. Lass mal ein Gebet ein. Ich leid hat überhaupt. Oh, ganz schön viel. Oh, zack Flieg und sieg Okay, sind da gerade noch mehr gekommen. Klamm ich mal erst mal hoch. sag oh, Nein, nein, Na schade. nein, One Punch, na oh, schade. nein, Schluss mit dem Unfug. Ich hätte ja auch von hier oben abschießen können, aber. Wir haben den Zugang zur Sektion 4 gefunden. Allerdings kann man ihn nur vom Kontrollterminal öffnen. Und von oben aus kommt man nicht hin. Vielleicht haben wir hier ja mehr Glück. Ja, versuchen wir es. Wo die beiden jetzt? Ich war noch etwas hier. Ja, der Bird hätte voll abschießen, können. Oh, schon wieder so blöden Gedanken. welt steht da oben, sagt so, ja, ich hätte ja von hier oben abschießen können, aber ich habe nur meine Abrissbühne ausgerüstet und mit der kann ich nicht schießen. Und Cloud steht so daneben, so ehrlich. Jetzt, jetzt kommst du darauf auf. So, ähm, da ist ein Schalter, sich gerade, und wir haben Red. Mach mal. Sei mal so gut, okay. Ich will echt sehen, wieder auf zwei Beinen läuft in so einen schiff Schiffszene als Seemann verkleidet ist, und irgendwie so eine Person umlauf die einen Stock im Hintern hat. Ja. Okay, warum habe mich das erst irgendwie abgehalten und danach so? Nö. Jetzt kannst du doch hier durch. so ähm. warte mal was man jetzt wieder drei öffnen oder wenn ja, ich geht es noch mal kurz dahin und dann können wir im part wenden Ne, sind ja schon wieder 30 minuten mehr kriegt er nicht also ein paar sekunden oder minuten noch dazu So und das hier ist ein aufzug Rolle anscheinend noch nicht völlig erfüllt. Ich kann diesen echt nicht ausstehen. Es ist nur noch Sektion 4 übrig. Die anderen schaffen das schon. Oh, noch ein Hebel. Der verheißungsvolle Fahrstuhl. Ach, jetzt müssen wir die Dinger aktivieren, alles klar. Ernsthaft, da kommen noch Gegner. Oh, ich wollte eigentlich den Part jetzt hier leicht beenden. Hier rüpe So kann ich Fernkampf. Also machen mit Eris. Oh, level up. Kann ich wieder auf screen ein bisschen hochleveln. So. Gut. Würde ich sagen, ich bin Part hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder mit Final Fantasy sieben remake Ich bedanke mich als für Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Bad gefallen. Wenn ihr da, hinterlässt bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.